Hallo meine Pokéfreunde und Willkommen zur nächsten Folge von Pokémon Blau! In der letzten Folge haben wir Safari, -Safari Zone äh, geschafft, die ich hasse. Und äh, wir sind hier gerade in ja nämlich beim offiziellen Namenbewerter. Und bei ihm möchte ich mal kurz unser Taubos, endlich Taubos nennen, weil ich möchte nicht, dass er einen also Spitznamen hat. Braucht er eigentlich nicht. Äh, gefällt dir die noch oder möchtest du ihn ändern? Was möchtest du? Ja! <lacht> Was möchtest du? Ja, nein! Macht Sinn. Äh, gut, wie soll der Name lauten? Ah... Uh, kann ich einfach Ende sagen? Also, ist das einfach nur Taubers heißt so? Komm vorbei, wann immer du magst. Heißt das jetzt einfach nur Taubers? Ne, okay, das ist einfach nur zum Abbrechen. Ups, habe ich hab ein bisschen vorgespult. Ja, in dieser Folge werden wir die Silf -Scope, die Silfco machen. Das ist dieses riesengroße Gebäude, wo sich gerade Team Rocket be äh, ähm, versteckt. Ja. Und, oh, wir können da endlich rein. Ja. Warum? Welche ich euch gleich zeigen. Das ist nämlich so extra so gemacht, sobald man den Orden hat. Ups. Kann man da hin. Taubos. So, ich hoffe, dass großgeschrieben, dass alle Pokémon normalerweise großgeschrieben sind. Ja, sind sie auch. Okay, gut. Dann fliegen wir nun nach Saffronius City hin. Ähm... Das kann man aus eben machen. Äh, da, sagt das CD. Tsch, hab ich das schon mal gezeigt? Ich weiß es nicht, aber da, so sieht's aus. Und... Nachdem wir die self geschafft haben, haben die eigentlich keinen Unterschlupf mehr. Weshalb wir sie hoffentlich endlich besiegen können. Und wisst ihr, warum wir jetzt einfach rein können? Wisst ihr, warum? Hält ein Nickerchen und nun können wir rein in die sith -Cope. die geheime Base und die Rocket, die zweite. Und ja, jetzt erwarten uns wieder Smogons und Retterns und Zubats und der ganze Spaß. Ist ja, wir haben den Aufzug, aber ich glaube, den können wir gar nicht benutzen, oder? Die können wir benutzen, aber machen wir nicht. Für alle gegner hier besiegen übrigens. Uh. Oh, das ist so ein riesengroßes Labyrinth, aber ich will alles eigentlich machen. Warte, warte, dann lass doch nicht hier hingehen. Oh Gott. Ja, machen wir den. Machen wir den platt. Machen wir den kalt. Hey Kleiner, was machst du hier? Und Ja, jetzt werden wir die nächsten Folgen damit verbringen. Nicht nur, die Surfcorp zu schaffen, sondern auch... Oh, da haben wir das Gold, sondern, was habe ich vergessen, mal sagen wollte. Auf jeden Fall wenn wir die CivCop in die nächsten Folgen schaffen. Danach kommen wir dann endlich weiter und... Ja, leider müssen wir noch, bevor wir die siebte Gen, äh, nee, die, die, die siebte Arena machen können, müssen wir noch surfen, weil das ist auf einer abgelegenen Insel, die, die siebte Arena. Die Zinnober-Insel so genannt. Aber die achte Arena, die ist einfach. Also einfach hinzukommen. Selber ist sie schwer. Also, wenn man die richtige Pokémon hat. Ansonsten ist es einfach. Ich glaube, ich bin hier gerade mit dem falschen Pokémon dran. Ich versuche mal mit Totok, mit Skröde, was zu reichumieren. So, skrütte Kannst du ihn ja mal anspucken? N nein, nicht dich selbst anspucken. Bist du doof? Ich hasse es, wenn das passiert. Ja, nicht mehr verwirrt, Okay. Bum. Ja, aber die sind doch gleich so ohne Level. Warum kann ich hier nicht hinten? Das macht keinen Sinn. Aber er ist zumindest tot. Aber er hat noch so viele Pokémon, der Typ. Mensch! Aber wir sind Level 39. Ich will es kurz auf Level 40 haben. Das wäre nice. Allgemein möchte ich alle Pokémon mindestens Level 50 haben. Am Ende des place Plays. Ja. Also, bei der Liga werden wir hoffentlich mindestens alle auf Level 50 haben. Oder mindestens 40. Das muss auf jeden Fall sein. Das muss auf jeden Fall rein drin sein. Aber jetzt können wir doch einfach alle beißen, oder nicht? Ja? Jetzt geht's. Aber nur die Vorbildungen. Die Vorbedingungen die sind stark. Und oh, Radikal. Geh mir weg mit dem Radikal. Das kann Superzahn und Hyperzahn. Und Satz ein. Oh. Eine der Attacken kann sogar meine KP, glaube ich, bis zur Hälfte oder so wegmachen. Kann sein, weiß ich nicht. Ach, scheiß zu da leise. Okay, den ersten haben wir durch. Eins von 50 Stück oder so. Aber danach haben wir. Ich bin ein Versager. Ja. Aber ich glaube, danach haben wir Team Rocket endlich für immer zerstört. Bis zur nächsten Gen. <lacht> Und leider war das kein Joke. Hey, du hast dir nichts verloren. Wie ich habe hier nichts verloren. Ja, das weiß ich. Aber ihr habt ja auch nichts verloren. Oh, Tragos haben wir noch nicht gesehen. Oh, das ist so cool. Oh, Tragos ist so ein cooles Pokémon. Das glaubt ihr nicht? Das glaubt ihr nicht? Mm. Und sogar in so einem Mund hat es eine Alola-Form. Und ist nice. So, ich würde mal sagen, Taubos kann sich auch mal blicken lassen hier. Kann man hier fliegen. Obwohl das macht zwei Runden, aber ich jetzt keinen Bock. Das ist hier noch easy. Ich glaube Taubos können wir auch hier nicht mal wieder nicht benutzen, so wirklich. Ja, seht ihr, die macht ja nicht mal one-hit, Alter. Und deshalb können wir nicht wirklich benutzen, Alter. Das ist schade. Ja, das ist es. Komm, Töte den einfach. Sei nicht verwirrt. Dankeschön. Töte ihn und wir gehen weiter. Ich versuche zumindest alles, alle Gegner zu besiegen. Okay, Weil leider kann man hier noch nicht sprinten. Das ging erst in der dritten Gen. Die dritte Gen hat so einiges verbessert, so einiges. Und hier haben wir einen Professor. Professoren gibt es ja auch sehr viele. Kann man, kann man nicht hier sogar irgendwo von dem Professor einen Lapras bekommen? Hau ab! Du hast keinen Zutritt. Ach ja wie der aussieht ein forscher ein magnetilo magnetilo magnetilo und magneton sind in der gen glaube ich noch nicht so gut erst wenn die eine vierten gen magnetzone haben magizone ist nice ist echt nice sonder zeig ihm mal was du drauf hast maboy boy Donnerschack hat doch keinen nutzen ich bin hier viel effektiver als du ich hab die Trainer können schon tauschen. Pokémon tauschen, aber anscheinend nicht. Geht's mir leid. Okay. Ein Voltoball. Ja, die Forscher haben eh nur Elektro-Pokémon. Deshalb ist Sander hier ziemlich effektiv. Äh, ziemlich gut. Kommt die besten Pokémon, die wir. Also die Pokémon, die wir nicht benutzen können, ist Taubos. Das ist der einzige. Wir haben nur fünf Teammitglieder. Unser letztes Teammitglied ist mehr oder weniger nicht wirklich ein Teammitglied. Weil wir kriegen das erstens so spät im Spiel. Und zweitens ist es nur dazu da, damit wir die Liga ein wenig leichter, schaff leichter schaffen können. Weil ich möchte ja alle so balanciert lassen. Und nicht nur eins die ganze Zeit trainieren. Ja. Da haben wir Magneton. Das ist einfach nur drei Stück. Das ist genau wie bei da. Und Dictri. Ich, ich weiß nicht, wie es auf sowas kam. Eins... Weiterentwicklung wird sich zwei. Na, nein. nein, nein. Wir machen noch ein? Willst du noch einen drauf? Drei in einem. Man jetzt tun dann doch doch nur noch zu Die anderen beiden sind so so rein, rein, drin reingeschmelzt. Aber dann was Morgen sind trotzdem wieder eine Weiterentwicklung zu so zwei. Macht Sinn. jo boy. Oh oh, oh, oh, vielleicht finden wir was Interessantes. Du bereitest uns nichts als Ärger. Uh, da mag uns, glaube ich, jemand nicht. Man. Hä, warum hat er denn kein... Okay. Ein Freaking Slimer. Ach, da kann doch Relaxo reinhauen. By the way, ähm... Kann ich mich entschieden, dass unser Relaxo jetzt Relaxo ist. ein Zuschauer von mir. Äh, ja, das ist ein toller Typ. Und Der macht auch Stop-Motion-Filme. Jetzt mache ich ein bisschen, äh... Werbung, Gas, Relaxo, macht's. So kleine coole, Stomotion-Filme könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Und ich habe das falsche Pokémon-Fuck. Äh. <lacht> Und ich dachte mir so, okay, wir haben ja eh ein Relaxo im Team. Sagen wir, das ist ein Relaxo. Die meine, da heißt selber einfach nur Relaxo. Passt doch. <lacht> relaxo, wenn du das Video hier siehst, dann schreib bitte irgendwas in die Kommentare. Damit ich das anpinnen kann oder irgendwas. Ja, weiß ich. Schreib einen coolen Kommentar, ich pinne den an, okay? Keine Ahnung. Komm, noch den doch endlich. Das ist ein fucking Elektroball. Elektroball ist einfach nur mal umgedreht. Wow. Innovation. Ich fasse es nicht, Alter. Oh, komm, schlitz, schlitz, schlitz ihn kaputt. Ah, du mit deinem scheiß Ultraschall juckt. niemanden! Niemanden. Nobody. Ferrari. So. Alle kriegen Erfahrungen. Happy Ending. So. Hoch verloren. EP-Tyler gab es, glaube ich, noch gar nicht in dieser Gen. Oh, hier gibt es wahrscheinlich. Ein oh. oh, oh, hey. Ob die Stülfkau schon erledigt ist? Oh, das ist ein Gefangener. Oh, das ist ein Mitarbeiter, der wurde hier gefangen. Wait, können wir die Türen wirklich nicht aufmachen? Oder können wir die von hier drinnen aufmachen? Nee, nur mit einem Türöffner, aber den kriegen wir wahrscheinlich nur von einem ganz, ganz weiter hinten. Hier ist auch ein total, aber das noch ein Gegner. Wait, ist das nicht der Anfang? Ist es nicht. Ist es nicht? Nicht? Nee, nicht. Entschuldigung! Bis hierher! Bis hierher und nicht weiter! Ich versuche, das die meisten zu besiegen. Ich werde nicht, nicht versprechen. Ich werde nicht versprechen, dass ich alle besiegen werde. Ja? Aber ich versuch's. Allgemein, alle Items habe ich auf gar keinen Fall. So einer bin ich nicht. Vor allem, die meisten sind auch unsichtbare Items. und Unsichtbare Items kann ich nicht verstehen, warum es die gibt. Ich sammle die nie. Was für ein Pokémon Ist das? Radikal. Ja, dann nehmen wir einfach. Ja, können wir nehmen. Können wir Totok nehmen. Ich will, dass er 40 ist, man. Damit der richtiger Gangster ist. Man. Man, okay. Okay, ja. Fangen, Biss. By the way, ähm, soweit ich weiß. Äh, nee, ist egal. Fuck ich <lacht> versagen würde. Ein Zubat. Ein Zubat? Ehrlich jetzt. Ein fucking Zubat. Du glaubst, du könntest mich ausschalten mit einem Zubat? Was kommt als nächstes? Smogon? Golbart. Okay. Naja. Aber Smogon, ich ist ihm zugetraut. Hat <lacht> ah. dafür geraucht, ihr Bär um die Zunge zerbeißen. Das tut dir natürlich sehr weh. Und er schreit da rum. Aua, aua. Aber ich weiß noch mal drauf. Extra scharf. Dann mm. bist du tot. Und ein, Rad, ein Radfratz. Du kommst hier an. Nach der Hälfte, du spielst mit einem Radfratz. Oh mein Gott. Geh dich schämen. Geh in die Ecke. Schäm dich. Schäm dich. Mensch. Es gibt Dinge, die gibt's es nicht. Okay. Aber da unten, ich hoffe, du bist keine Enttäuschung und kannst was. Ich hoffe es. Ich bin neuer. Ich bin einer der vier berüchtigten Rocket Brüder. Oh, stimmt, die gibt es die Rocket Brüder. Vier Stück. Das heißt, alle vier, die sind wichtig zu besiegen, glaube ich. Na, die geben, glaube ich, einen Code oder so. Ich glaube, man kriegt einen Code, ein Passwort. Und zwar mal schon die Tür öffnen. Ja. Ich bin aber nicht 100% sicher. Nicht 100% zufrieden hier. Ja. So mit dem Schlammbad! Schlammbad ist so eine Abfucker-Attacke, Mann. Hör auf mit dem scheiß Tackle. Du kannst. Du hast Tackle noch mit 28, Junge, was ist falsch mit dir? Tackle haben die, die noch unter Level 20 sind. Du bist lieber Level 20, Junge. Level 38 ist saat endlich. Nice. Groß, was ist das denn? Das ist das. Egal, Golbert! Äh, Golbert, anstatt, dass wie diesmal, dass wir den Zungen in Ruby. Oh, schade. Ich, ich wollte ihn jetzt auf den Kopf schlagen. Bitte. Ja. ja. Bam. Und der hat er so ganz kleines und dann haben wir es kaputt gemacht. Ein Smogon. Ich habe es vorher gesagt. Ich habe vorher gesagt. Das Smogon. Das hat auch keine Chance. Bam. Instant. Okay. Das ist ausgewichen. Das kann auch manchmal passieren, aber das ist einfach nur AP-Verschwendung, mehr nicht. und Zeitverschwendung. Ups, Brüder, ich habe versagt. Einer haben wir da unten. Warte, sagt ihr jetzt das? Dann werden sich meine Brüder um dich kümmern. Oder war das... Nee, das war in der oder? Ich habe keine Ahnung mehr. Kann man sich nicht heilen? Ich dachte, beim Bett könnte man sich heilen. Anscheinend nicht. <lacht> Brü. Brü. Okay, ich halt. oh, muss zu so toll. Aber hier gibt es uns nichts. Das heißt, die Etage hier haben wir mehr oder weniger durch. Komm, wir gehen einfach die Treppe hoch und gucken, was wie es weitergeht. Ah, hier ist die Teleporter. Wo bringt er mich hin? Oh, eine Gefangene. Hey! Zur Hilfe! Nein, bitte nicht! Du bist gar nicht von Team Rocket! Oh, ich dachte schon, es ging jetzt zu Ende. Nimm das hier! wenn du was tragen könntest du lappen oh, die musik doppelteam schmeißen wir ab sofort weg ist müll so jetzt jetzt gib her please eine tm dachte ich mir was ist das denn für eine ich geh mal erst von pflanze attacke aus irgendwie wegen wegen der charakter sprite hier was ist denn finale Dein Ernst! Scheiß Finale! Ach komm! Schuss! Die schenkt mir Finale! Yo! War das für das Finale ist von Team Rocket oder was? Hahaha! Ha, ha. Die Musik hast du auch gehört. Oh. Zudem kommen wir. dem können wir, wir holen. Fuck. Sollen wir hier hin? Ich weiß es nicht, wo sind wir denn? Wow. Wait. Höh, wo bin ich? Ich hab keine Ahnung wo ich bin. Ein Kind im Gebäude? Das musst du sein. Oh Gott. Ich bin so verwirrt, wo sind wir? Ich glaube ich mache das hier alles durchspielen und danach enden wir ja nicht in die Session. Äh, sandern. Kann doch Skrute mal helfen? Würde ich mal sagen. Ja. Yeah. So, ich weiß, die einzigen Pokémon, die hier Geschlechter haben, Nidoran männlich, wie die waren weiblich. Also einfach nur Nidoran. Das ist allgemein komisch, diese Pokémon. Aber ja. In dieser Gen gab es ja halt noch nicht. Das gab es aber ab der zweiten Gen. Ab der zweiten Gen gab es auch Eier. Ah, ja, konnte man brüten und PB-Pokémon rausbekommen. Aus dem Pikachu konntest du ein Pichu rauspressen, so ein ganz kleines... Mini Pikachu Level 40! Nein! Nice. Na toll! Ich hab verloren. Jo. Weil die Tür geht ganz so kurz aufhören, das ist einfach nur Fehler. Zolle dem Team Rocket gefälligst mehr Respekt! Das hat gut schlimmer beim Live, Alter. Ein Pokémon nur. Oh, ein Hypno, aber hm, Hypno ist scheiße lol ups äh tut mir leid ich glaube, es lag gerade auch bei euch so ich hoffe es geht jetzt wieder lol ich hab auch so sehen. ach egal aber das müsst ihr nicht wissen da war, war nix alles gut <lacht> komm auseinander kümmer dich mal um Hypno oh fuck das ist doch was besiegt pfff Junge ich geb dir gleich Aussetzer BAM volltreffer sogar es oh, gibt ja mir einen kopfluss mann keine kopfluss hier bär du kriegst die schlitzer rein gedrückt level 39 für sander interessant okay Guten, äh, guten Hustust. Ein Report ein Report über Pokémon. Vier Pokémon entwickeln sich nur beim Tauschen über Linkkabel weiter. Jo. Eine Studie über Pokémon. Es gibt mehr als 160 Pokémon Kampftechniken. Das kann sein. Weiß ich nicht. Kann sein. Oh, was ist das für einer? Ein Artikel über Pokémon. Porygon! Pokémon-Labor zeugt virtuelles Pokémon! Das erste virtuelle Pokémon! Oh, da will kämpfen der Punk. Was? Wer hat denn das Kind reingelassen? Ey, Leute, kommt schon! Keine Ahnung! Ich hab noch keine Ahnung! Der Jungle hat keine Ahnung! Kommt er ja mit seinem Kadabra, denkt so, der kann mich jetzt fertig machen, dass ich wein nach Hause gehe. Aber nein, nein, nein, nein, nein, nein, So läuft es hier nicht, mein Freund. So nicht. <lacht> Psychstrau wird ja auch nicht mehr weiterhelfen, diese Situation. Außer dass ich dumm bin und mich jetzt umgebracht habe. Nein! Okay, er ist tot! Ich habe ihn nicht umgebracht. Oh mein Gott. Panty Maus tauschen. Äh, Glaube ich. dann lass einfach. kommen. Panthenum hatten wir noch gar nicht gesehen, glaube ich. Oh Junge, Top-Trank. Ja, benutzt einfach. Irgendwas zum Heilen. Ich habe nicht eingekauft. Warum kaufe ich nie ein? Warum? Nein, warum? Oh. Ich ja, hab das wird mir jetzt ein Verhängnis kommen, dieser diese code Ich glaube, wir werden spätestens über die nächste Folge fertig sein. Würde ich es mal behaupten. Also ja. Okay, ich sehe schon, die Folge ist schon zu Ende. Die können wir auch jetzt beenden, oder? Muss man die auch. Nein, das Kind hat mich besiegt. Ja, jetzt hast du keine... Jetzt hast du Gnade, hoffentlich. Oh, die haben wir noch nicht besiegt. Oh, stimmt. Wir entwickeln in diesem Labor... Diesen Labors, neue Pokebälle. labors Ist es die... Ist das die... Weit ist das eine Mehrzahl? Kann das sein? Wie auch immer, ich beende denke ich ab hier die Folge. Ich wollte gleich in den Reihen laufen, das ist jetzt einfach so passiert. Auf jeden Fall Leute, wenn es euch gefallen hat, ähm, ihr wisst ja was ihr machen müsst. Ihr könnt gerne das Video liken, das würde mich sehr freuen. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar schreiben, irgendwas zum Beispiel was zum Video passt oder irgendwas Schönes oder wie auch immer. Ihr könnt auch gerne ein Abo da lassen, ein Abo würde mir persönlich auch sehr gefallen. Die Glocke wäre auch, aber auch ganz wichtig. man nenne es ja auch den so Doppelabo. Damit werdet ihr nie wieder ein Video verpassen. Ähm, was gibt's denn noch so? Ihr könnt doch gerne, jetzt gleich, würde es gleich aufpoppen, hier irgendwo an den Seiten auf draufklicken und dann kommt ins Paradies. Nein, okay, äh, da kommt ihr einfach auf andere Videos. Oder auf andere Videos dieses Let's Plays am besten. Äh, wenn ihr die schon, nämlich schon raus ist, dann könnt ihr da nämlich draufklicken, jetzt gleich, nachdem ich die Kampfhändigkeit habe. Und, ja, ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn's heißt Pokémon Blau. Ich sag dann schon mal Ciao. Äh, besiegt diesen Trainer hier noch. Mit seinen letzten zwei Pokémon. Und dann sehen wir uns auch das nächste Mal wieder, Leute. Komm, ein Pokémon hier. Das könnt ihr doch, da können Sie doch noch zugucken, oder? Ja, kommt schon. Ein Magnetilo. Das machen wir jetzt kalt, Leute. Das machen wir jetzt kalt. Und bowling google nach unten. Und da ist er. Da. Oh, oh, Gott, okay. Reicht. So. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.